Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich schon mega, die Kamera rutscht hier weg. Denn ich habe heute die erste Praktikantin äh, hier am Start und das ist die Pauline. Hallo! Hey, also ich bin gerade hier bei meinem ersten Berufswählerkundungstag bei Pandibel, bei Paul. Und ich äh, dokumentiere hier alles auf Instagram. Also, jetzt hier mal mein kleines Feedback sozusagen. Ich bin jetzt seit ca. eineinhalb Stunden hier und Paul hat mir jetzt schon so viel erklärt und ich habe schon das Gefühl, so viel gelernt zu haben. Und ja, bis jetzt läuft das kommen gut. Ja, wow, wir haben jetzt schon fast 5 Uhr. Und äh, Pauline ist halt morgen seit heute Morgen um neun da. Äh, mhm. Was hast du denn heute alles so mitbekommen? Also wir waren zusammen beim Coaching und wir haben drei Videoprojekte gemacht und ich habe hier so den Tagesablauf. kennengelernt. Und das war sehr schön, danke. Sehr gerne. Und Pauline hat auch komplett jetzt dieses Video, was ihr seht, geschnitten ähm, und eben auch gefilmt mit einmal dem Handy, das ihr jetzt seht und mit ihrem Handy äh, über die Instagram Story, wenn ihr die komplett sehen wollt. Schaut auf den Kanälen von Prenable und von Stanqueer nach. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.